Wie kann ich meinen Computer nur mit dem Kopf steuern? Der orange Kreis zeigt meine Kopfrichtung zum Bildschirm. Stellt euch vor, ich zeige mit der Nasenspitze auf dem Bildschirm. Wenn ich den Kreis über den Button rechts bewege, öffnet sich ein Panel mit mehr Funktionen. Damit kann ich sowohl Elemente anklicken, als auch Texte eintippen. Um schneller zu schreiben, kann ich die Wortvorschläge auf der linken Seite verwenden. So kann ich den Computer ohne Hände oder Sprache steuern. Dazu braucht es nicht mehr als eine normale Webcam. Und wenn die Auswahl mal daneben geht, kann ich ganz einfach nachhelfen. Ich steuere meinen Computer nur mit dem Kopf, das ist Semanox. Nehmt jetzt kostenlos an der Beta teil.